Für das Event haben wir eine Aktion vorbereitet, bei der alle Teilnehmer direkt während der Veranstaltung in Berlin eine Ultima-Karte erhalten können. Die Karte können sowohl die Besitzer der aktuellen Karten PLC Ultima als auch alle neuen Nutzer bekommen. Wenn Sie noch kein Ultima-Member-Nutzer sind, müssen Sie sich zunächst auf ultimamembers.com registrieren und das QIC-Verfahren abschließen. Das Onboarding dauert nicht lange und kostet lediglich 99 Euro. Nach dem Onboarding müssen Sie Upgrade aus dem Menü wählen und auf der Seite, die sich öffnet, den Code eingeben, den Sie per E-Mail von unserem Support-Team für Ihre Anmeldung zum Event in Berlin am 27. Mai erhalten haben. Wenn der Code aus irgendeinem Grund nicht funktionieren sollte, senden Sie ihn bitte an die E-Mail an unseren Kundendienst Support at ultimafarm.com. Unsere Fachleute werden Ihnen behilflich sein. Nachdem Sie den Code eingegeben und das Upgrade bestätigt haben, sehen Sie eine Meldung auf dem Bildschirm, aus der hervorgeht, dass die Prozedur erfolgreich war und Ihre Ultima-Card schon in Arbeit ist. Nutzer, die bereits über eine aktive PLC-Ultima-Card verfügen, sollen folgende Schritte unternehmen, um zusätzlich eine zweite Ultima-Card zu bekommen. Melden Sie sich auf der Website ultimamembers.com an. Wählen Sie im linken Menü den Punkt Cards aus. Auf der Seite, die sich öffnet, wählen Sie im Menü den Punkt Upgrade aus. Danach öffnet sich die Seite mit der Information über die Ultima Card. Auf dieser Seite sollten Sie die Standardlieferung auswählen und auf Continue klicken. Daraufhin geben Sie in das Feld Apply Discount Code den Code ein, den Sie von unserem Kundenservice erhalten haben. Danach klicken Sie auf Apply. Nach der Code-Aktivierung wird der Kartenpreis neu berechnet und Sie brauchen nur noch den Lieferpreis von 5,95 Euro zu bezahlen. Bezahlen Sie die Lieferung, wählen Sie die passende Lieferform aus und beenden Sie den Zahlungsvorgang. Danach sehen Sie die Meldung über die erfolgreiche Bezahlung. Das bedeutet, dass Ihre ultima Card schon bald geliefert wird. Eine wichtige Voraussetzung für die Partner, die eine zusätzliche Karte erhalten, ist ein aktives Abonnement für den Ultima-Members-Dienst. Prüfen Sie den Status Ihres Abonnements und, wenn dieser inaktiv ist, aktivieren und bezahlen Sie ihn. Beachten Sie bitte, dass die Aktivierung der neuen ultima -Card für neue und bestehende Nutzer nur bis zum 15. Mai möglich ist. Wir sehen uns beim großen Event in Berlin am 27. Mai.